Bam! und willkommen zurück zu Picodiku. In der letzten Folge haben wir die best meisterschaften geschafft und wir zertreten einfach mal den Pokal von der vorherigen Meisterin. plötzlich ich mal, dass es sie ist. Wir haben sie auf jeden Fall besiegt und haben dafür fünf Münzen bekommen. Vielleicht können wir da irgendwas damit kaufen oder so? Ich bin selber noch ein bisschen überfragt bei dem Spiel, wie gesagt, ich spiele Blind. Aber ähm, ja. Auf jeden Fall ist das Spiel bisher sehr interessant. Und wir werden heute bestimmt viel mehr erfahren. Und, oder um es ein Geschenk? Komm ich da ran? Ja. Du hast eine Trophäe gefunden. Best Kick Meister! Aber es war doch ein Mädchen. Ich dachte, es ist eine Meisterin. Aber cool. Wir haben eine Trophäe bekommen. Ähm, ich schätze mal, das sind die ganzen Collectibles oder so. So, ich habe auch gesehen, letzte Folge, man kann hier hoch und dann... Hier rüber. Und dann gibt es hier oben noch was. Einen Shop. Hm. Gehen wir mal rein. Hallo. Du hast mein Geschäft ruiniert. Was ist ein Geschäft? Ich habe ein Artikel verkauft. Becher, Poster, Spiel Spielzeug. Die Leute hatten Angst und waren gleichzeitig fasziniert. Das Zeug fand reißenden Absatz. Bevor du erschienen bist, wollte ich meinen den Hit bestienlos durch die Nacht veröffentlichen. Das wäre super geworden. Wie bitte? Na, wie wohl. Ich habe best... Also, Hm. Ist das sonst noch irgendwas anderes? Nee, okay. Aber wir haben doch gar nichts gemacht. Warum hat der hier eigentlich was im Mund? So ein Hamster-Ding oder was auch immer das ist. haben wir ab hier. Kann man hier so kaufen. Ah, die kann man wirklich kaufen. Wir weg. Nee, man kann nur hier die kaufen. Aber ich habe nicht genug Geld. möchte du diese, dieses plüschmonster kaufen? Ja. Sehr schön. Oh Moment. Tut mir leid, du hast nicht genug Geld. Gut, dann äh, denke ich mal, sollen wir das kaufen? Ja, dann sammeln wir mal ein bisschen Geld. Wie auch immer. Haben wir noch keine Ahnung, wie das geht. Ähm, boing, boing, boing. Was ist das hier? Ah, okay, nichts. Hallo. Sie sieht nicht so böse aus, wie es eine Legende heißt. Ich bin nicht böse. Hm, manchmal sind die bösen Leute diejenigen, die gar nicht danach aussehen. Okay. Ich bin, ich bin böse. Ich könnte dich zerquetschen, indem ich mich einfach auf dich setze. Pass bloß auf. Oh, alles klar. Oh, wir haben einen Apfel bekommen. Falls ich mich noch erinnert, in der, in der ersten Folge. Da gab es im brunnen einen ort wo wir hin können. und zwar nur wenn wir make it rain warum kann ich hier drauf stehen wo wir nur hin können wenn wir einen apfel haben und jetzt haben wir einen apfel und da möchte ich jetzt kurz ein bisschen zurück wir werden beobachtet schon wieder juhu rein da alles gut hier ist wasser wir sterben nicht wie in minecraft man take kein damage im wasser wir platzieren den apfel dort rein Oh, wir brauchen drei. Oh. Na gut, das habe ich übersehen. Aber gut zu wissen. So, dann kommen wir runter hier. Ich bin gar nicht da. Ich finde es aber ein bisschen blöd, dass man so ein bisschen durchglitscht. Weiß nicht, das sieht einfach... ...visually nicht so geil aus. Nein. Ich will da hoch. Komm ich denn da hoch? Nein, nicht da, rein, nicht da reinfallen. Ist doch, gerade auch geschafft, da hochzukommen. So, nein. Ach, komm, wir gehen aber warte, Wir können da über den Baum hoch, ne? Ja. Ah. Vielleicht ist das auch so äh, eigentlich gewollt. Ups. Boing. So, spielen wir mal hier hoch. Alles voll mit. Was ist das? Honig oder so? Was ist das? Du warst also die ganze Zeit diese Bestie? Hast du die Plüschspielzeit aus dem Laden gesehen? Du siehst ihnen kein bisschen ähnlich. Schön für dich. Ah, ja. Die Musik erinnert mich irgendwie an Mario World. Ah, Äh, Stimmt was nicht? Ich habe meine Inspiration verloren. Das ist eine Katastrophe. Ich bin eine Katastrophe. Sie haben mich gebeten, ein Gesicht für die Vogelscheuche zu, scheißen, zu zeichnen, aber nur den Vögeln gefällt es. Und das ist nicht gut. Sie sollten Angst kriegen. Es ist eine Vogelscheuche. Sie sollte Vögel verscheuchen. Ich besitze nicht die Kraft. Und darüber hinaus habe ich meinen Stift verloren. Wahrscheinlich liegt er irgendwo in meinem Keller. Kannst du mal nachsehen? Finde den Stifthut. Ich habe meinen Fischer verloren. Okay. Hatte mich gerade getreten? Aua. Ich bin zurück. Okay, was haben wir denn hier? Ein paar schlecht gemalte Bilder. Ein paar Boxen. Die boxen wir mal an die Wand. Wenn das geht. Moment. Ich will den anderen boxen. Geht das jetzt wirklich nicht mehr? Hab ich irgendwie verkackelt oder so? Moment. Das geht bestimmt noch irgendwie. So, wir müssen aneinander trennen und dann sag. Geht das nicht? Oder muss ich vielleicht selber dringend treten? Ach, das respawnt den einfach. Okay. Ach, ich glaube, wir müssen den hier auf den anderen draufpacken packen kann das sein? Hm. Aber es funktioniert nicht so gut, wie ich dachte. Obwohl, warte, hier ist so eine Schräge. Das könnte so funktionieren, wenn ich so mache. Und dann zack. Nein. Geh mal ein bisschen weiter nach da. Einer muss so rüber. Der andere muss irgendwie auf den anderen drauf. Ja, das. Nein, das war ganz gut. Das war eigentlich ganz gut. Okay. So es aber nochmal. mal ja, siehst du, so meint die es eigentlich, aber jetzt sind beide hier. Das ist ja jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte. Ach Gott. Ist aber auch nicht einfach. Aber ich versuche noch mal ein bisschen. Oh mein ich habe eine Idee. So. Dann fährt er drauf. Okay, Moment. Ein bisschen dahin schieben und dann fährt er da drauf. Und dann sind die schon gestackt. Stifthut! Geh und sprich mit dem Maler! Okay, ich geh ja schon. Was gibt's denn hin? Gibt's hier irgendein secret? Ein secret for everybody? Nein, schade. Ja, Der Atzer ist schon äh, sehr interessant. Oh! Du hast mal den Stift gefunden! Naja, du kannst ihn behalten. Ich bin der Aufgabe nicht gewachsen. Das dürfte das Ende meiner Karriere sein. Ah, weißt du, wie man ihn trägt? Den Schiff tragen? Ja, tragen. Hast du ja einfach noch nie den Hut getragen? Oh, hast du dein Leben in einer Höhle verbracht oder so? <lacht> Gut, ich erkläre es dir. Zuerst drückst du äh, den Knopf, damit fährst du fort und blätterst zu dem Hut, den du tragen willst. Dann lässt du die Taste einfach los und schwupps sitzt er auf deinem Kopf. Hier, ich habe eine Leinwand. Sie ist natürlich leer. Und Nur zu zeichne ein Gesicht für die Vogelscheuche. Du wirst zweifellos besser machen als ich. Zeichne ein, ein Gesicht für die Vogelscheuche. Ah, wenn ich hier gedrückt halte, kann ich hier Sachen auswählen. Oh. Okay. Ah, jetzt können wir zeichnen damit. Okay, ein Gesicht für die Vogelscheuche. Ähm. Okay, ich habe jetzt was, was ich machen möchte. Ja, machen wir es, glaube ich, mal ganz aus. Ich denke, das ist ganz gut so. Ich bin natürlich kein Künstler oder so, deshalb wird das jetzt nicht geil aussehen. Also erwarte bitte nichts... krasses. So, ein bisschen Blush. Muss ja... gefährlich aussehen, ne? Schön gefährlich. Oh, das war's schon? Oh Gott, ich, ich wollte gar nicht drücken. Naja, <lacht> egal, ich wollte eigentlich noch einen Mund machen. Nein, nein, nicht. Wow! Wie hast du das gemacht? Das ist ein Meisterwerk! Mir war nicht klar, dass du so viel Talent hast. Jetzt solltest du es am Kopf der Vogelscheuche anbringen. Hier, nimm es. Das Vogel... Ich hab gerade geredet. Das Vogelscheuchen-Gesicht. Kann ich es noch umändern? Das ist das Gesicht mit der Vogelscheuche. Hör auf! Ach oh Gott, ich, jetzt habe ich das aus Versehen. Ich wollte noch ein Gesicht reintun. Na egal, ist das jetzt hier drin? Ja, hier ist das jetzt drin. Oh, lol. <lacht> ich kann damit so gar nichts machen. Naja, passiert. Ich meine, sieht auch lustig aus. So, also. Es sieht jetzt nicht komplett kacke aus. Kann man so nehmen. Moment, man kann doch auf diesen Dingern hochbauen. Gibt es hier oben was? Tatsächlich. Boah. Ich bin Big Brain. Warte, geh doch nicht weg, Digga. Warte, bevor ich da lang gehe. Oh nein, was habe ich getan? Ah. Okay. Zack, wir machen so. Yay! Geh in der Piku-Trophäe! Das ist doch cool. Komm, komm, komm, komm! Nein! Boing! Dum, dum, dum, dum. Leute, ihr nennt mich Spitzkopf! Du bist wohl eher der Spitzkopf! Denn du schaust das Video und hast hoffentlich geliked! Yeah! So, und ich hoffe, dass ich. dass ich. äh. Wo, wo, wo bin ich denn hier? Das sieht aus wie Eier. Warte, sind das Eier? Kann ich die kaputt machen? Oh. Klopf, klopf. Ist da jemand zu Hause? Guck mal, ihr seid schon früher geboren. Das ist das nicht cool? Was? Was hast du mit meinen Kindern gemacht? Was sind die denn... Sie sind jetzt erwachsen. Nein, sind sie nicht! Sie haben noch nicht mal ihren ersten Wurm gefressen! Du hast meine Eier zertreten. Jetzt sind meine Kinder verschwunden und wahrscheinlich sehr hungrig. Finde sie! Bring deine Feder in Ordnung! Finde den ersten verschwundenen Vogel. Äh... Nö. Bye! Wow. Oh, das ist einer? Da ist einer der Vögel! Komm her, du! Hallo? Deine Mutter will ich sehen. Warum? Gut, wir hatten in letzter Zeit keine enge Bindung. Aber ich brauche Zeit, um zu mir selbst zu finden. <lacht> naja, schön, ich fliege zu mir. Wir sehen uns dort. Gut. Den zweiten Vogel. Ich mag die Nummer des Spiels. Das ist echt nicht schlecht. Hier ist ein Briefkasten. Mal schauen, was wir den benutzen können. Was haben wir denn hier? Ich habe gehört, Mr. Sunshine soll heute hier auftauchen. Er kommt nicht oft persönlich. Äh, wie aufregend. Stell dich mir vor, ja. So, was haben wir hier? Ich muss doch wirklich langsam die Steam-Nachrichten ausschalten. Äh, ich liebe Blumen. Ich versuche hier welche zu züchten. Aber aus irgendeinem Grund klappt es nicht. Irgendwas muss mir fehlen. Wasser? Ja. Aber klar doch, ich wüsste es, wenn Blumen Wasser bräuchten, um zu wachsen. Sie brauchen nichts weiter als Liebe. Ja. Ich liebe Blumen. was muss sie fehlen. Ja. Liebe? Mag ist nicht überhaupt? Ich würde meine Blumen nicht lieben. Sorry. Das war nicht so gemein. Kann man die hochklettern? Nö. Also sind Treppen... Äh, das ist eine Leiter, ne? Aber du kannst nicht hochklettern. Okay. Muss man auch nicht verstehen. Na dann. Gehen wir zur Vogelscheuche und ändern wir ihr Gesicht. Auch wenn das Gesicht jetzt nicht so geil ist. Ey, es ist äh, immerhin etwas. Und es war jetzt auch nicht so blöd, komm. Was habe ich da gesehen? Ah, wir werden überall beobachtet. Das macht mir schon ein bisschen Angst. Wer beobachtet uns denn? Nein, ich wollte nicht runter. Nein. <lacht> Nein, hilf mir. Eimer. Heilige Eimer, rette mich. Uäh. ich war falsch schon drin. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. <lacht> okay, Vogelscheusche war wo nochmal? Ich glaube, nach der Brücke kamen sie, ne? Hallo? Mach das nie wieder! Okay, redet er nicht mehr mit mir. Ich müsste hier irgendwo gewesen sein, ne? Ja, hier ist sie. Ich mag das Gesicht eigentlich, aber wir sollen es ja ändern. Ah! Rückzug, Rückzug! Oh, wunderbar, wunderbar. Alle Vögel sind weg. Das neue Gesicht hat sie wirklich verscheucht. Oh, Moment! Was? Ein Riesenroboter? Pass auf! Alles in Ordnung? Nein? Oh, ich schätze, ich hätte dir vor, von dem Roboter erzählen sollen. Weißt du, wir haben Mais in unserem Dorf, viel Mais. Daher haben wir einen Vertrag mit Sunshine League abgeschlossen und jetzt kommt jede Woche einer ihrer Roboter und holt ihn ab. Im Gegenzug verteilen die Roboter überall in unserem Dorf Geld. Hm. Gottes Geld überall! Tut mir leid, dass ich es dir nicht früher gesagt habe. Wenigstens hat er die Vögel verscheucht. Du hast gute Arbeit geleistet, danke! Okay. Erkunde die Welt. Okay, jetzt gibt es noch keine richtige neue Mission. Aber was ist denn hier passiert? Meine arme Vogelscheuche. <lacht> man sieht auch ihr Gesicht. Geil. Oh, hi. Okay, was mit dir machen? Kannst du mich einsaugen oder so? Saug mich ein. Okay, das meiste wächst aber sehr schnell nach, muss man zugeben. Okay, ich glaube, mit dem Ding kann ich gerade auch nichts machen. Keine Ahnung. Radeln wir erstmal wieder zurück. Was ist denn Mr. Sunshine ist hier! Meine lieben Freunde! Es ist eine Weile her, dass ich, dass ich begonnen habe, wöchentlich Geld zu verteilen. Ich hoffe, euch gefällt's! Ja! Wuhu! Aber heute habe ich eine Überraschung für euch! Eine Überraschung! Lieben Überraschungen. Wie viele von euch wissen, habe ich die Zentrale von Sunshine Inc. im alten Vulkan angerichtet. Das ist ein wirklich wunderbarer Ort und ich bedauere, dass ihr euch nicht daran erfreuen könnt. Ja, das ist schade. Deswegen habe ich beschlossen, eine von euch eine Gratisführung zu geben. Ja, gratis! Aber leider ist nur ein Platz in meinem Robocopter frei. Wer wird das Glück haben, mitkommen zu dürfen? Ich Nimm mich mit! Nun, der Name steht hier. Das Glück, die Zentrale von Sunshine Link besichtigen zu dürfen, hat heute. Eli! Das bin ich! Ich darf mit zum Vulkan! Also Gewünscht! Bitte halt still, werde ich dich hochholen! Bin ich gar nicht mal richtig gegrabt worden, sondern nur ein Pixel von mir, aber passt schon. Nun, das war's für heute. Ich komme nächste Woche wieder. Bis dahin. Genießt euer gratis Geld und denkt dran, ihr seid perfekt. Tschüss, Treffel. Ach, Mr. Sunshine ist ein Ja, ich bin so neidisch, dass ich nicht mitgenommen wurde. Tja, vielleicht nächstes Mal. Warte, jetzt sind hier über Münzen! Danke für das Gratis-Geld! JAHU! Warte, wie komme ich denn anders an in den anderen rein? <lacht> Zack! Was? Das... Damit kann ich nichts grabben? Oder mache ich es einfach nur schlecht? Nee, man kann damit wirklich nichts graben. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Aber oh, ich will das Geld... Nein, nein, nein nicht runter! <lacht> ich fall hier immer runter! Ist aber auch nicht so geil passiert, muss ich zugeben. Hätte man besser machen können. Hm, hm, hm, hm, hm, hm. Jahu! Okay, ich denke mal, wir suchen einfach ein bisschen nach Gratis-Geld. Muss hier irgendwo sein. Und nach den anderen Vogel. Natürlich auch noch. Zack! Ding-Dong-Dong-Dong. dong dong ding dong dong ding, ding, ding, ding, ding. Boing, auch eine Münze. Da ist der Vogel! Oh, hallo, was geht ab? Nichts. Hm, gut. Bis dann. Oh, was geht ab? Deine Mutter sucht dich. Warum kann ich nicht schon mein eigenes Leben führen? Hm. Naja, ich sollte mich schwören. <lacht> Kehre zu Mutter Vogel zurück. Mach mal. Boi. Das, das ist eine Geldwolke. Leute, wichtig. Boah, ich bin schon reich! Elf Münzen! Ich kann gleich mein neuer neue Amiibo kaufen! Meine neue, äh, Bösewicht-Amiibo. Das, das Monster aus dem Eis. Der Ugel aus dem Eis. Yahoo! Oder was auch immer. Hallo! Meine Kinder sind wieder zu Hause! Danke, dass ihr mitgebracht hast. Aber kein Danke dafür, dass sie deinetwegen überhaupt verschwunden waren! Versprechst du, keine Eier mehr kaputt zu machen, die ihnen nicht gehören? Gut! Nimm das! Ich habe versucht, es zu fressen, aber ich habe es nicht runtergekriegt. Hoffe, du findest eine Verwendung dafür. Einen Apfel! Yeah. Alleinerziehende Mutter und Komme, super klar. Aber mach meine Eier nicht kaputt. Okay, mache ich nicht. Bye, bye.